Im ersten Teil hast du erfahren, was es eigentlich bedeutet, den Sabbat zu heiligen. Du hast auch gelernt, worum es beim Sabbat geht. Um das Ruhen und sich erholen. Um neue Kraft zu tanken. Du hast zusätzlich gesehen, der Sabbat hat auch eine Kontrollfunktion für uns. Wenn wir ein Problem damit haben, den Sabbat zu halten, dann zeigt er uns immer auf, wir empfinden andere Sachen für wichtiger. Dabei sollte uns nichts wichtiger sein als Gott. Jesus aber sprach zu ihm, Du sollst lieben Gott, Deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Matthäus 22,37 Denk daran, dieses Video jetzt zu liken. Nun stellt sich uns die Frage, mit welcher Begründung gibt es denn Sabbat überhaupt? Dazu geben uns Gott und Mose augenscheinlich zwei verschiedene Begründungen. Gott sagt uns, wir sollen den Sabbat halten, weil er den siebten Tag gehalten hat. Gott selbst hat am siebten Tag geruht und dadurch diesen Tag von allen anderen abgesondert, sprich geheiligt. Gott machte sogar noch mehr. Er segnete diesen Tag. Was bedeutet also segnen? Wenn wir uns im ersten Mose umschauen, erkennen wir, welch umfangreiche Bedeutung das verwendete Wort in der deutschen Sprache hat. Das hebräische Wort ist Barak. Es wird im Deutschen mit segnen übersetzt. Es wird auch mit gelobt übersetzt und kann sogar mit sich lagern lassen übersetzt werden. Darum segnete der Herr den Sabbattag, 2. Mose 20, 11. Und gelobet sei Gott der Höchste, 1. Mose 14,20. Da ließ er die Kamele sich lagern, 1. Mose 24, 11. Segnen bedeutet ganz klar etwas Positives. Es geht beim Segnen darum, jemandem etwas Gutes, Wohltuendes zu wünschen bzw. zu gönnen. Wenn Gott also den siebten Tag segnet, dann ist der Sabbat ein positiver Tag. Nur dieser Tag ist besonders positiv. Dies wird besonders deutlich, wenn wir uns die Reihenfolge betrachten. Die Heilige Schrift sagt uns: erst ruhte Gott und und darum segnete Gott er den Sabbat. Das Positive also, der Segen, kam an dem Sabbat erst durch Gottes Ruhen. Und durch sein Ruhen sonderte er, also heiligte er, den Sabbat von allen anderen Tagen ab. Abonniere jetzt den Kanal, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Mose begründete die Besonderheit des Sabbats anders. Denn Wenn du sollst du gedenken, dass, dass du auch, auch Knecht in Ägyptenland, in Ägyptenland warst. Und der Herr, dein Gott, dich von dannen ausgeführt hat. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. 5. Mose 5,15 Auch wenn diese Begründung auf den ersten Blick anders zu sein scheint, ist die Begründung im Grundgedanken identisch. Wir müssen immer daran denken, dass hier 40 Jahre vergangen sind und bis auf Josua und Kalle keiner der Zuhörer beim Auszug aus Ägypten dabei war. Die Zuhörer sind alle in der Wüste geboren und kennen nicht mehr die Last und die Qual, welche unser Volk in Ägypten erleiden musste. Mose verdeutlicht, dass wir 400 Jahre keine Ruhe hatten. 400 Jahre haben wir Götzen, dem Pharaonen, dienen müssen. Mose sagt uns ganz deutlich, darum hat der Herr geboten, den Sabbat zu halten. Unser Gott möchte uns Entspannung gönnen und für diese Erholung ist der Sabbat vorgesehen. Hast du die Glocke jetzt schon aktiviert? Ich freue mich, wenn du zum fünften Wort wieder dabei bist.